Österreichs Regierung will, dass Flüchtlinge arbeiten, dann sollte sie Arbeit auch zulassen. Die österreichische Regierung aus bürgerlicher ÖVP und Rechtsnationalafp gibt sich gerne hart in Flüchtlingsfragen. Nun hat sie Kürzungen der Sozialhilfe für Zuwanderer vorgeschlagen. Diese sind zwar moderater ausgefallen als geplant. Die Regierung unter Kanzler Kurz hat erkennen müssen, dass ihre forsche Rhetorik nicht vereinbar ist mit Grundsätzen der österreichischen Verfassung und mit EU-Recht. Aber grundsätzlich hält man am Ansatz fest dass ein stärkerer finanzieller Anreiz für eine erfolgreiche Integration und die Aufnahme einer Arbeit geschaffen werden soll. Das ist aus ökonomischer Sicht richtig. Die sogenannte Mindestsicherung in Österreich krankt an einem Mangel, der auch bei der Sozialhilfe in der Schweiz oder bei Hartz IV in Deutschland immer wieder diskutiert wird. Die Systeme der Grundsicherung nehmen selbst motivierten Menschen oftmals den Anreiz zu arbeiten. Das gilt kaum für Alleinstehende, aber besonders für Familien mit zwei oder mehr Kindern und es trifft prinzipiell für Ausländer wie Einheimische gleichermaßen zu. Die Leistungen der österreichischen Mindestsicherung liegen für eine vierköpfige Familie so hoch dass man schon einen ordentlichen Lohn verdienen muss, um nach Abzug aller Abgaben und Steuern besser dazustehen. Es ist deshalb sinnvoll, wenn die schwarz-blaue Regierung die Mindestsicherung für Großfamilien beschneiden will, auch wenn sie damit wohl mehr Österreicher treffen und verärgern wird als Zuwanderer. Gleichzeitig ist es nicht verkehrt wenn man künftig den Bezug der vollen Mindestsicherung für anerkannte Flüchtlinge vom Spracherwerb abhängig macht. Ohne ordentliches Deutsch kann die Integration in den Arbeitsmarkt und in die breitere Gesellschaft kaum gelingen. Allerdings bleibt die österreichische Regierung auf halbem Weg stecken und verfolgt deshalb insgesamt eine inkonsistente Politik. Wer von Flüchtlingen Arbeit einfordert, sollte sie dann auch arbeiten lassen. In diesem Punkt happert es im System Österreich. Der Arbeitsmarkt richtet sich nämlich stark auf bereits ansässige Insider mit relativ guten Qualifikationen aus. Zum einen kennt man eine hohe Abdeckung mit Kollektivverträgen, für 98 der Beschäftigten werden Löhne und Arbeitsbedingungen nicht auf dem freien Markt, sondern durch Vereinbarungen zwischen den Sozialpartnern geregelt. Das hat etwa den Vorteil, dass in Österreich nie ein großer Niedriglohnsektor entstanden ist. Umgekehrt werden dadurch gerade Flüchtlinge mit zunächst wenigen verwertbaren Qualifikationen faktisch vom Arbeitsmarkt ausgeschlossen. Es bleiben ihnen nur wenige Optionen, in die Schattenwirtschaft gehen, den Weg in die Selbstständigkeit versuchen, oder wie die Österreicher werden und eine anerkannte Ausbildung machen. Zum anderen ist es mit der Selbstständigkeit in Österreich so eine Sache. Das Land kennt eine strikte Gewerbeordnung, die die bestehenden Unternehmen schützt und es neuen Steigern schwer macht. Zuwanderern wird so die Chance genommen, in ihren angestammten Berufen unterschwellig als Selbstständige tätig zu werden, etwa als Schreiner, Schlosser oder Schneider. Muss man wirklich den Meisterbrief oder eine vergleichbare Qualifikation vorschreiben, wenn jemand eine Schneiderei oder eine Tischlerei eröffnen will? Wenn es der Regierung ernst ist mit der Integration von Flüchtlingen, müsste sie sich für eine Öffnung des Arbeits- und Dienstleistungsmarktes einsetzen. Denn es geht nicht an, Arbeit zu fordern, aber den Weg dahin zu versperren.